Die Venus von Bömplitz ist für mich halt schon es Lied, das ich damit bin aufgewachsen bin. Und ja, ist irgendwie eben ein Bezug zu Bern für mich. Die Venus von Bömplitz geht in die Strasse, leicht und flüchtig wie ein Gas. So unrechtbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, scheu und brave Schaf, schön fünf Frisier. Kommt du bitte nicht? Der Bühne Huber und ich waren eigentlich mal Nachbarn. Und ich habe auf seine Tochter geschaut, äh, als ich klein war. Und ja, sie war halt so, eben, ich habe ihn einfach gekannt und es war einfach immer der Bühne. Oder? Sie haben mehr als 100 Kinder. Und jeden Frühling gibt es ein neues. Nice. Ich habe keinen Fenster auch genommen. Und für mich war klar, okay, das Band ist das Lied muss ich Etwas von ihm spielen. muss. Ich hoffe, ich sehe es natürlich. Ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Sicher etwas. Keine Ahnung. 15 Jahre. Ist schön wie ein Feuer in der Nacht Wie eine Rose im Schnee Wenn sie sehen... Ich habe keine Ahnung, was er von mir hält und ob er mich noch kennt. Also er muss mich schon noch kennen, aber es ist halt schon ewig her. Ja. Die Nuss von dem Blitz Ist so schön wie ein Feuer in der Nacht Und wenn sie sehen... Schlaß mir mein Herz Ja, also für mich hat halt der Gurte schon, ähm, ist halt schon immer das Ziel gewesen, weil es ist eben, seit ich seitdem, 15, 14, 15 bin, kann ich auf eine Gurte. Die Jeunie-Venos, So können zu Hause spielen, wo die Leute kennen, seit du eigentlich eben ein kleiner Gaufe bist, ähm, das war sicher mein Highlight dieses von dem Jahr.